Ich war gestern in Uncharted drin und äh, würde euch gerne mal ein bisschen was berichten über den Film. Vorab, Spoilerwarnung, es könnten hier Story-Spoiler kommen, deswegen wundert euch nicht, falls ich euch gleich irgendwie einen Teil von der Story erzähle. Das Video werde ich folgendermaßen angehen. Ich werde das Ganze aus zwei Perspektiven beurteilen, und zwar aus der Perspektive eines Hardcore-Uncharted-Fans und aus der Perspektive eines Menschen, der noch nie irgendwas oder selten was mit Uncharted zu tun hatte. In dem Video werde ich auf fünf verschiedene Punkte eingehen, und zwar auf die Story, die Charaktere, die Gestalt, des Filmes und die Korrektheit. Das sind vier Punkte, hä? Ich würde sagen, fangen wir mal an. Und auch das gleich mit dem Wichtigsten. Und zwar die Story. Direkt in der Einleitung des Films, also ganz am Anfang, werden uns Sam und Nate, also die beiden Brüder Drake, in ihrer Kinderversion vorgestellt. Dabei sind sie in irgendein Haus eingebrochen, um eine Karte zu klauen. Der Plan geht schief und äh, ja, sie werden geschnappt und müssen dann wieder ins Kinderheim. Ungefähr so hat auch die Uncharted 4 Geschichte auf der Playstation angefangen. Und ich meine, die Synchronsprecher, und ich habe den Film ja auf Deutsch geguckt, die Deutsch Synchronsprecher von Sam und Nate in ihrer Kinderform waren auch die Synchronsprecher, wie sie es in den Spielen gewesen sind. Ich kann mich getäuscht haben, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es genau die Synchronsprecher aus dem Spiel Uncharted 4 sind. So, das zweite, was ich jetzt ansprechen möchte, ist der Ring. Das ist der Ring Sig Pavis Magna, also großes aus kleinen Ursprüngen. Diesen Ring haben sie eingeführt, aber Überhaupt nicht erklärt. Gegen Ende des Films wird dann klar, was eigentlich die Intention hinter diesem Film war und dass der Ring eigentlich nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn sie diesen Ring nochmal ein bisschen erklärt hätten. Denn in Uncharted 4 hat Nate nach diesem Ring eben den Schatz, den größten Schatz, den es äh, jemals gab, von Henry Avery gesucht. Was es aber damit auf sich haben könnte, werde ich ganz am Ende des Videos besprechen. Bleib bis zum Ende dran. Im Allgemeinen gab es immer ein Hin und Her. Nichts war standfest, also man, man hat teilweise unlogische gehabt, wie Freundschaften, die sich auf einmal gebildet haben. Und du hast meinen Bruder getötet? Ja, egal, komm, ich wir kämpfen gegen die anderen. Das ist echt teilweise ein bisschen komisch gewesen für mich. Alles in allem finde ich, dass die Story relativ gut erklärt wurde. Die Story ist offen, also zum Ende hin wird zwar geklärt, was mit dem Schatz ist, den sie jetzt gesucht haben, ja. Aber über zukünftige Planungen, sind alle Wege noch offen. Ich muss persönlich sagen, dass ich die Schurken im Vergleich vor allem zu den Spielen extrem schwach fand. Also diese Frau, die war die Hauptschurkin und es gab diesen Mann, den man im Trailer gesehen hat, den blende ich euch ja auch hier ein. Und der war echt nicht gut. Also er war nur da, um irgendwie seine Sätze aufzuzählen, aufzusagen, aber für mehr war er nicht auf dieser Leinwand. Kommen wir zu den Charakteren. Wir sehen einmal Sully, der von Mark Wahlberg gespielt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte Angst vor dieser Rolle, weil Mark Wahlberg eben überhaupt nicht aussieht wie Sully aus den Spielen. Aber aber er passt relativ gut in die Rolle. Also es ist jetzt nicht ein kompletter Reinfall. Was mir trotzdem gefehlt hat, ist der Schnäuzer. Also Sully ist hinterlistig in dem Film. Er ist sehr geldorientiert. Er ist ein verdammter Lügner. Er ist sehr misstrauisch, aber das Ganze wendet sich irgendwann im Film. Kommen wir zu Chloe Fraser, die ihr auch hier jetzt gerade seht. Sie ähnelt der Chloe aus den Spielen. Genauso wie in den Spielen ist sie auch in dem Film hinterhältig und misstrauisch. Und das sind auch wirklich die einzigen Sachen, die man so richtig zum Charakter von ihr sagen kann. Kommen wir zu der Hauptrolle und zwar Nathan Drake, gespielt von Tom Holland und und bei ihm hatte ich die größte Angst, dass er überhaupt nicht in die Rolle passt und er passt überraschend gut in die Rolle, aber wenn man den Aspekt von Uncharted dahinter vergisst. Er ist ein sehr guter Schauspieler, man merkt aber, dass der Film eher wie ein Tom Holland Film als wie ein Actionfilm im Stil von Uncharted gemacht ist. Da ich jetzt Tom Holland wirklich nur aus den Spider-Man-Filmen kenne, ich weiß zwar, dass er ja auch ein, zwei äh, größere Filme hatte noch nebenbei, aber ich kenne ihn nur als Spider-Man und ich habe einiges hingedacht, okay, wo ist jetzt der Peter wo, wo wird er jetzt zum Spider-Man und so? Das kam ein bisschen komisch rüber. Nathan Drake in dem Film hatte gute Sprüche, nicht so wie in den Spielen, aber war schon witzig drauf auf jeden Fall. Was aber ein bisschen komisch ist und eigentlich wollte ich meine eigene Meinung jetzt hier nicht mit einbringen, aber ich muss es mit einbringen. Sie haben aus ihm irgendwie einen Alkoholabhängigen bzw. Süchtigen gemacht. Ich, das habe ich nicht verstanden. Er hat jede Möglichkeit gesucht, um Alkohol zu trinken und das habe ich in den Spielen nie gesehen. Ich fand ihn teilweise zu tollpatschig, auch wenn man es von Nathan kennt aus den Spielen, aber es war irgendwie viel zu viel. Und in Fights hat er echt nichts drauf. Also man kennt das auch aus den Spielen, dass er mal auf die Schnauze bekommt und vor allem so größere Gegner nicht eben mit einem Schlag besiegen kann. Aber in diesem Film hat er voll oft auf die Fresse bekommen, Alter. Das, das, das war echt ein bisschen zu viel. Was man zu seinem Bruder Sam Drake sagen kann, ist, dass er in seiner jungen Form fast eins zu eins aussah wie im Spiel. Zumindest kam mir das vor. Dem Charakter merkt man an, dass äh, er seinen Bruder Nathan Drake liebt, dass er sehr häufig an ihn denkt und ihm Postkarten schickt, was nochmal wichtig für die Story ist. Ich komme jetzt mal zu der Gestaltung des Films. Also es gab jetzt nicht wirklich allzu knallige Farben im Film, war jetzt irgendwie nichts auffälliges. Ich fand aber, die Kameraführungen waren sehr gut und so cinematisch flüssig alles. Es war, war schön auf jeden Fall. Das konnte man sich auf jeden Fall sehr schön anschauen. Das CGI war an einigen Stellen zu erkennen. Fand ich jetzt nicht so geil. Actionreich, Explosionen gab es viele und es gab nicht allzu viel Blut, wie man es eigentlich anders aus den Uncharted-Spielen kennen. Vielleicht war es aber auch gar keins, also vielleicht war gar kein Blut mit enthalten. Eine Sache, die ich nochmal nachtragen möchte, die ich vergessen habe zu erwähnen, obwohl es ganz wichtig und essentiell ist, das ist die Musik in Uncharted. Mir hat die klassische Uncharted-Musik echt sehr gefehlt und wenn sie da war, dann hat sie echt Gänsehaut bereitet. Deswegen fand ich es unverständlich, warum das Team hinter dem Film nicht so krass auf die Musik geachtet hat, weil Nate's Theme mit das Schönste an der Videospielreihe ist. Das dazu. Kommen wir jetzt zum Video Punkt meiner Meinung nach, und zwar der Korrektheit. Ich fand, die Charaktere waren teilweise echt unpassend, falsch geschrieben. Ich fand, Sully und Nathan Drake haben nicht gut harmoniert in dem Film. Es gab Szenen, wo man dachte, okay, witzig, dies, das, aber es war nie wirklich eine Szene drin, wo man dachte, okay, jetzt sind die beste Freunde oder jetzt hassen sie sich richtig. Das war nie in dem Film. Das habe ich irgendwie nicht raus erkennen können. Ich fand Sully viel zu hinterlistig und geldorientiert. Also in den, im Spiel Uncharted 3, da wird die Geschichte von Sully und Nate erklärt, bis zu der einen Szene Richtung Ende des Films war er echt nur geldorientiert und hat alles und jeden verkauft für Geld und Gold und all die Schätze, die er da äh, ergattern wollte. Chloe Fraser, fand ich, war die bestadaptierteste Rolle im kompletten Film. Sie entspricht einfach dem Charakter von Chloe Fraser aus dem Spiel. Hinterlistig, misstrauisch. Kommen wir zu Nathan Drake. Also alle Punkte, die ich bisher genannt habe. Er ist irgendwie alkoholabhängig. Wirklich, das, ich kann mich mit dem Punkt nicht anfreunden. Es ist ganz komisch irgendwie. Was ich aber allgemein komisch fand ist, es gab, glaube ich, nur eine Szene, wo er dreimal die Waffe abgefeuert hat oder sowas. Und das ist untypisch, weil ich weiß, dass es in den Uncharted-Spielen vor allem darum geht, wie es in einem Faustkampf mit Nate und seinen Gegnern aussieht und ausgeht. Aber Waffen sind ein essentieller Teil von Uncharted und das ist viel zu wenig in Vorschein gekommen. Es gab viel zu wenig Szenen, wo mit Waffen hantiert wurde und allgemein fand ich das ein bisschen schlechter dargestellt. Sam Drake ist, weil man ihn echt nicht lange sieht, relativ gut in den Film eingebracht. Also der Charakter entspricht eigentlich dem Charakter aus den Spielen. Kommen wir zu meinem Fazit. Also alles in allem ist es ein solider Film für Nummer Normale Filmfans würde ich sagen 8 bis 9, weil der Film war echt relativ schön gestaltet, muss man sagen. Aber für Uncharted-Fans reicht es echt nur für eine 6 bis 7, weil die Filmadaption echt nicht die große Erleuchtung war für die Filmindustrie, was Spieleverfilmung angeht. Was ich nochmal zur Post-Credit-Scene sagen wollte und das ist jetzt ein Spoiler für den möglichen zweiten Teil und ja, ich habe es jetzt gesagt. Im, in der Post-Credit-Scene sieht man eine Szene, die Sully zeigt und Nate auch und ihre mögliche nächste Reise. Und falls ihr wollt, dass ich dazu nochmal ein extra Video mache, also wie es um den zweiten Anschalteteil teil aussehen könnte, was, was dort die Geschichte sein könnte, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Teilt ihr gerne das Video. Grüße gehen raus an die Mädels in der Hintergrund. Reihe, die den Film über dauerhaft geredet haben und die ich echt, echt anschreiben musste in dem Film, dass sie die Fresse halten. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen austauschen. Damit, ciao.